Regungslos auf dem kalten Kieselboden, der sich anfühlte, als würden spitze Eiskristalle in mich stechen, sah ich hinauf in die unendliche Schwärze des Nachthimmels. Hätten sie bemerkt, wie verzweifelt ich war, dann hätten sie nach mir gesucht. Doch niemand achtete auf meine stumm verzweifelten Rufe, die wieder und wieder ins Leere halten. Und so lag ich auf dem eiskalten Boden hinter der Garage, neben dem Heim, das keines war und hörte, wie keiner nach mir schaute. Da war keiner, der sich um mich hörte, um mein Leben, meine Seele. Die Kälte brannte und brannte sich immer tiefer in meine Hülle, bis ich sie nicht mehr spürte. Ich war wie taub. Taub von all dem Schmerz, der auf mir lag. Taub von all den kalten Gestalten, die meinen, alles über mich zu wissen und mir sagen zu müssen, wie ich zu sein habe. Taub von all ihren Worten, die mir einredeten, falsch zu sein. Verrückt. Krank. Warum zur Hölle kann ich nicht einfach wie sie sein? Wieso, verdammt, kann ich nicht einfach mit diesem, ihrem Leben umgehen? Wieso? Völlig taub beobachtete ich meinen Hauch der sich in der kreischenden Kälte vor mir zusammenzog. Zu verharren und mich nur noch weiter dem Willen und Launen anderer zu beugen, mich zu verdrehen, um ihren Erwartungen zu entsprechen. Darauf zu warten, wieder und wieder von ihnen ausgestoßen oder verurteilt zu werden. Nein, das ist kein Leben. Keines, das ich führen wollte. Eine einsame Träne lief mir über meine frostige Backe. Sie brannte. Darüber würden sie hinwegkommen, sagte ich mir und dachte an all jene, die ich hinter mir lassen würde. Irgendwann vielleicht. Ich schloss die Augen und versuchte zu schlafen. Doch solange wie ich es auch versuchte und versuchte, einfach abzuschalten, dem Ganzen ein Ende zu setzen, war ich gezwungen abzuwarten. Also dachte ich und dachte immer weiter, was wohl aus mir geworden wäre. Dann kam mir auf einmal einen Sinn, irgendwann vielleicht, die Kraft haben zu können, einfach nur zu sein. Die, die ich sein will. Nicht mehr von all ihren Worten und Meinungen geplagt zu sein, wie ich frei und losgelöst von allem fliegen würde. Ein bitterer Schwall Tränen brach aus mir aus. Oh, wie sehr ich mir das wünschte. Doch was ich vor mir sah, graute mir. Bitter in der tiefen Dunkelheit schwimmt, sah ich zu dem hellen, kalten Mond hinauf. Die einzige Freiheit, die mir noch blieb, war es zu entscheiden, einfach liegen zu bleiben oder zurückzugehen, mich dem Gefängnis zu stellen, das mein Leben war. Aber ich hatte keine Kraft mehr, das weiter auszuharren Mich der täglichen Folter hinzugeben, ich ertrug es einfach nicht mehr. Doch da war dieses … Vielleicht … Dieser kleine Gedanke schwirrte in meinem aufgelösten Bewusstsein umher wie ein kleiner Funke. Wenn ich mich heute entschließen konnte, diesen Ort zu verlassen, dann kann ich das doch auch morgen oder an dem Tag darauf. Doch sobald ich an den Druck, all die Erwartungen und all die Konsequenzen dachte, die von allen Seiten auf mich einprasseln würden, schnürte es mir die Kehle zu und ließ mich kaum atmen. Morgen würde es wohl nicht besser sein, auch nicht in einer Woche oder in Monaten, vielleicht sogar Jahren, doch solange es Hoffnung gibt, ich stellte es mir vor, wie es wohl wäre, frei von all dem zu sein, eines Tages gemeinsam mit anderen zu lachen und zu tanzen, einfach nur zu leben, wie ich Kunstwerke erschaffe, die die Welt noch nie gesehen hat. Nur noch zu tun, was ich wirklich will und mir von niemandem mehr etwas einreden zu lassen. Einfach nur frei zu fliegen. Und mit dieser Vorstellung fand ich die Kraft, irgendwie aufzustehen. Mit meinem vor Kälte schmerzenden Körper setzte ich bitterlich weinend einen angestrengten Schritt nach dem anderen. Es fiel mir so unglaublich schwer, meine Hand hochzunehmen und an meinem Heim zu klingeln, dass keines für mich war mich allen zu stellen, was mich plagte, aber ich tat es. Auch wenn ich recht behielt, dass es mir lange nicht besser ging, so ging es zumindest ein wenig bergauf. Ohne jemanden, der für mich da war, waren die Schritte wie Schlingen, die mich hinabzogen. Die Einsamkeit und die Verantwortung über mein eigenes Leben musste ich selbst tragen. Und verdammt waren sie schwer. So schwer, dass die Seile in meine Glieder schnitten und mich bluten ließen. Und doch stehe ich jetzt hier. Sieben Jahre später. Und verdammt habe ich gelernt zu leben. Es ist wie ein Tanz geworden. Die Last wurde zu meiner Stärke. Zu meinen Flügeln. Und auch... Wenn sich mein Weg erst am Anfang befindet und ich keinerlei stabile Verbindung zu dem Boden besitze, so fliege ich von Tag zu Tag, von Moment zu Moment und verdammt habe ich viel Spaß dabei. Ich träume und lebe mein Leben nach meinen Regeln, kämpfe dafür, all jene Kinder zu retten, die verloren sind, so wie ich es mal war. Lass mir dir sagen, dass das Leben nicht dafür gemacht ist. Es zu ernst zu nehmen. Es ist dazu da, es anders zu machen, als wie man es vorgelebt und eingeredet bekommt. Schaffe daraus ein Kunstwerk, das du selbst leben willst. Nicht wie andere deines sehen wollen, auch wenn es verdammt schwierig ist. Aber die Hoffnung ist da und nur du entscheidest.